Ja, hallo. Also an dem heutigen Tag möchte ich gerne im CMS-Contenido die Möglichkeit vorstellen, wie wir dynamisch Formulare erstellen können. Und das halt eben dynamisch mit Hilfe einer Oberfläche, ohne Programmierkenntnisse oder ähnliches haben zu müssen. In Contenido selbst haben wir in unserem Beispiel einen sogenannten Beispielmandanten, der Beispielmandant gibt die Möglichkeit, jemandem, der ähm, neu in dieses System einsteigen möchte, einfach eine Grundlage zu haben, um diverse Module und so weiter ähm, zu sehen, wie man gewisse Sachen mit Contenido lösen kann. Unter anderem hat unser Beispielmandant auch ein Kontaktformular. Das sehen Sie hier. Das Kontaktformular erstmal hat eben Anrede, Adresse etc., ähm, was erstmal vollkommen typisch für einen. Formular ist. Wenn wir das Formular absenden, sehen wir hier auch, dass wir eine Validierung haben. Das heißt, es gibt Pflichtfelder, die ausgefüllt werden müssen und definiert werden müssen. Und ich möchte kurz im Backend von Contenido zeigen, wie es möglich ist, solche Formulare eben dynamisch zusammenzuklicken. Dazu haben wir im Backend unter Extras einen Formularassistenten, in dem man beliebig viele Formulare verwalten kann. Hier an der Stelle haben wir das Kontaktformular. Als Kontaktformular hat hier die Möglichkeit, dynamisch Formularfelder zu definieren. Das heißt, wie Sie ja hier auch in dem Frontend gesehen haben, haben wir zum Beispiel Anrede, Vor- und Nachname, das sind hier eben jeweils Einträge in der Reihenfolge, wie das Kontaktformular dargestellt wird. Wir können hier auch per Drag-and-Drop dynamisch die Reihenfolge dieser Formularfelder direkt ändern, sodass wir hier im Frontend ähm, ähm, das direkt auch sehen können. Dass ich hier dann der Nachnamen zum Beispiel vor den Vornamen setzt. In jedem der Formularfelder, je nach Typ, zum Beispiel kann es eine Selectbox sein, ein Eingabefeld, eine Textarea, gibt es dann diverse Konfigurationsmöglichkeiten. Beispielsweise für ein normales Eingabefeld wie den Nachnamen haben wir hier dann die Möglichkeit, erstmal zu definieren: Ist das ein Pflichtfeld? Heißt, das können wir das Formular absenden, auch mit einem leeren Wert? Ja oder nein? Darüber hinaus haben wir die Möglichkeit, das Label des Formularfeldes darzustellen oder aber nicht. Das Label ist immer jeweils das Element, was direkt vor dem Formularfeld steht. Und wir haben hier auch die Möglichkeit, einen Standardwert einzufügen. Das heißt also, wenn der Benutzer auf das Formular kommt, ist dieses Formular bereits mit einem gewissen Wert ausgefüllt. Wir haben hier die Möglichkeit, eine Validierungsregel zu definieren, das heißt, den Fehlerfall zu definieren. Zum Beispiel können wir hier definieren, dass der eingegebene Wert eine Zahl sein muss oder eine Postleitzahl muss immer aus fünf Stellen bestehen. Wir können hier eine individuelle Fehlermeldung definieren, die erscheint, wenn dieses Formularfeld eben nicht diesen Spezifikationen entspricht. Und wir haben auch die Möglichkeit, hier an der Stelle einen entsprechenden Hilfetext einzugeben. Das heißt zum Beispiel, wenn man das Geburtsdatum eingeben möchte, kann man den Benutzer hier als Hilfe darstellen, dass er zum Beispiel am, das Datum in einem gewissen Format oder Ähnlichem angeben muss. Dann für die Entwickler, relativ wichtig, kann man einen Spaltennamen in einer Datenbank definieren, in der dieser Wert dann abgelegt wird. Das zeige ich dann gleich nochmal. Zur Frontend-Darstellung haben wir hier die Möglichkeit, eine CSS-Klasse zu definieren. Das hilft dann wiederum im Frontend, das Formular, also zwischen gewisse Elemente speziell mit CSS zu formatieren. Und je nach Formularelement haben wir hier natürlich verschiedene Konfigurationen. Das heißt zum Beispiel, unsere Anrede hier hat zum Beispiel hier als mögliche Konfigurationswerte eben die verschiedenen Values, also Frau und Herr, als mögliches Auswahlfeld. Wenn wir dann hier nochmal zurückgehen, sehen wir dann in dem Reiter Formulardaten eine Tabelle. das heißt, wenn der Benutzer das Formular abschickt, wird dieses Formular nicht nur per Mail versendet, sondern zusätzlich wird es auch nochmal in einer Datenbank hinterlegt, sodass man im Backend von Contenido die Überblick über die erfassten Formulardaten hat. Auf diese Art und Weise kann man nahezu jede Art von Formular zusammenklicken, zum Beispiel, was auch immer relativ wichtig ist, hätten wir hier auch die Beispiele, ein, ein Capture zu verwenden, um zum Beispiel zu verhindern, dass Spam Robots oder ähnliches das Formular einfach ausfüllen. Intern, technisch gesehen, wird jedes Formular als MySQL-Tabelle erstellt, in der dann die Daten abgelegt werden. Ich zeige noch mal kurz, wie man dieses Formular in im Contenido aus Sicht des, des Artikels konfigurieren kann. Und zwar ist es im Bereich Kontakt. Hier haben wir dann die Möglichkeit, über einen kleinen Layer das Kontaktformular im Detail zu definieren, das heißt, wir wählen hier zuerst aus, welchen Formulartyp wir haben. Aktuell haben wir in unserem Backend nur Kontakt, aber beliebig viele Formularfelder könnten an der Stelle existieren. Darüber hinaus können wir hier auswählen, welcher Prozessor verwendet wird. Das heißt zum Beispiel, im Standard ist der Prozessor ein mail Theoretisch gesehen könnte man aber hier auch ein Modul anbinden, was zum Beispiel eine Schnittstelle zum anderen System darstellt, wie zum Beispiel im Ticketsystem. Man muss also nicht zwangsläufig die Daten per Mail verschicken. Ansonsten hat man hier an der Stelle eben noch die Möglichkeit, verschiedene Templates zu definieren. Das heißt, man kann an der Stelle verschieden, verschiedene Aussehen für diesen Formularassistenten festhalten. Ansonsten jetzt im Falle der Mails, logischerweise, hat man hier halt die Möglichkeit, zwei Mailadressen zu konfigurieren. Das heißt also, es gehen zwei E-Mails raus, einmal an den Webseitenbetreiber mit den Daten, die der Kunde eingegeben hat. Und der Kunde selbst bekommt auch eine E-Mail als Information, dass er weiß, ja, meine Anfrage ist eingegangen. An dieser Stelle haben wir hier eben die Möglichkeit, verschiedene Template-Dateien zu definieren. Über diese Daten können wir dann auch verschiedene E-Mails äh, erstellen. Das so als kleinen Überblick äh, über unseren Formularassistenten. Falls noch weitere Fragen haben, äh, stehen wir an unserem Stand für weitere Fragen gerne zur Verfügung. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wünsche bei uns noch viel Spaß.